So, gucken wir uns mal lieber hier was wirklich Witziges an. Und zwar die guten alten George the Beast. <lacht> da kommt schon Twitch-Ban. Hat auf jeden Fall Twitch was Stabiles gemacht. Können wir uns das angucken? Den Twitch-Ban? Das wäre wär doch unterhaltsam, oder? Oh, vor fünf Monaten, ich wurde auf Twitch gebannt. <lacht> doch, das gucken wir uns mal an, Jungs. Da sehen wir uns doch. Die neue Dr. Best Bambus Internet. Ihr Bambus... Moment, Leute, da müssen wir auch gleich oh, erstmal einen Kommentar schreiben. So, schauen wir mal rein. Find ich sehr gut von Twitch. Mit Punkt noch. Zack. Lassen wir den mal einen Kommentar da. und schauen wir mal das Video an. Der macht doch Casino-Streams und seinen leblichen Griff. Ah, egal. Okay, <lacht> ja, ich sag mal so, das passt zu guten alten Giorgio. Das Fidget Spinner-Video von Danny Burnage. Okay, Jungs. Ja, das sind alles Videos, die können wir uns alle noch angucken. Mal gucken, ob wir das heute noch machen. Okay, dauert auch nur zwei Minuten 46. Bin ich mal gespannt. Ob ich Giorgio trainiert habe, Digga. Nee, Digger. Bei dem Mann. Den kann man nicht trainieren, Digga. Also siehst du doch schon an den Armen, Digga. Da hast du keine Chance. Nicht, weil der Boss könnte den Mann hier zu einem stabilen Alpha-Typen umprogrammieren. Das würde nicht funktionieren. Freunde, was geht ab? Mein Name ist Georginio und willkommen auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, Freunde, heute kommen wir zu einem ganz anderen Video. Ähm, mal real -Life stuff was sehr wichtig ist. Ihr habt es am Titel schon erkannt. Ja, ich wurde auf Twitch gebannt. Hm, schade. Das erste Mal in meinem Leben. <lacht> und direkt auf unbefristete Zeit. Weshalb... <lacht> ist ja noch besser warum äh, weiß ich nicht äh, der grund ich habe keine ahnung ähm, der grund steht auch hier ja also ähm, aber ich werde daraus nicht schlau ne? es wird äh, es wird wundert mich nicht Giorgio, dass du nicht schlau bist wird halt im endeffekt ähm, habe ich schon mit ein paar leuten darüber gesprochen da steht grund takedown nach aufforderung von offizieller stelle ähm, ja was das genau ist ich habe keine ahnung ich habe jetzt Twitch angeschrieben. Jungs, ich kann es euch ja mal verraten. Er wird es ja eh nicht wissen. Und zwar hat der gute alte Zlatko damals, dem alten Jeff, also hier den Amazon-Häuptling, äh, sage ich mal, gesagt, ey, Digga, ich kenne ja den guten alten Jeff Bezos persönlich. Er hat gesagt, der ist so einer, der streamt auf seiner Plattform, der ist nicht krass. Mach den mal weg. Und deswegen wurde er quasi gebannt und hat auch quasi keine stabile... Begründung dafür bekommen. Ja, die Matratze im Hintergrund ist auf jeden Fall auch sehr wild. Ist bestimmt sein Bett, aber ich denke mal, wenn der gute Mann sich auf seine Matratze da drauf legt, puh, die ist bestimmt ganz schön platt, Jungs. Und ich bin gespannt. Ich bin ja schon seit über sechs Jahren auf Twitch Partner und hatte noch nie irgendeinen Bann. Ich war ein Tagesbann, whatever. Und äh, deswegen mhm. bin ich ein bisschen unter Schock, weiß nicht, was <lacht> los ist. Ja, äh, hab mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Mhm. Und deswegen hoffe ich, dass wir das definitiv in den nächsten Tagen gedeichselt bekommen. Ich denke, ich denke nicht, Digga. Ich denke, es vor Wochenende wird schwierig, aber dass es nächste Woche gedeichselt wird. Ähm, ja, dass ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt, weil viele mich direkt schon auf Instagram angeschrieben haben. Ey, George, was ist da los? Warum hast du? Was was ist mit deinem Channel? Der ist nicht mehr da. Man. Ich denke nicht, dass ihn irgendjemand angeschrieben hat. Kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Ich fahre es auch gerade wie jeder giorgio Gefällt mir, Jungs. Also, ich sag mal, so die Stuhlschauer gerade, das gefällt mir. So macht mir Twitch doch viel Spaß. Wenn ich erstmal sehe, wie Giorgio gebannt wird und wie er dann auch bei mir im Chat noch hier denunziert wird, sehr schön. Ja, kann er die Casinosucht leider nicht mehr ausleben, der gute Mann. Das ist schade. Tja, blöd gelaufen. Der ist nicht mal aufzufinden. Ich bleib jetzt erstmal ruhig. Es bringt mir nichts, jetzt in Panik. Ja, der gute Young Boss erkennt auch gerade. Ich kann es ja eventuell mit meiner Maus. Sieht man die? Ich glaube, die sieht man. Hier im Augenbereich. Es ist etwas glasig bei dem Mann. Sieht fast so aus, als ob der gute Mann hier vor einer Träne stehen würde. Zugeraten, ne? Is, it is what it is. Is, is. Muss abwarten einfach, ne? Und ähm, ja, für alle, die jetzt vielleicht schadenfroh sind und sagen, ah, Jojo, jo, jo, jetzt, ne? Jetzt ist alles weg. Ich hier, da ist er.